Hallo, meine Freundin Sonja ist eine fantastische Köchin. Hier ein kleiner Einblick für die Bratäpfel. Viel Spaß. Liebe Grüße, die Doris. Herzlichen Dank, dass du da bist. Liebe Grüße.